Servus Leute und herzlich willkommen. Ihr wisst genau Bescheid. Ich kann diese Woche leider keine Weekend League spielen. Aufgrund meiner Hand. Ich bin ja krank geschrieben. Deswegen habe ich mir überlegt. Ich lade jetzt einfach ein Icon Roulette als Video hoch. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Falls ihr es noch nicht gemacht habt. Immer schön. Like Button vergewaltigen. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und schreibt mir am Ende vom Video in die Kommentare. Was ihr denkt. Ist es ein Win oder ist es ein Lose? Kann er unserem Team weiterhelfen oder nicht? Wir sehen uns spätestens nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dorthin werde ich euch natürlich mit Videos versorgen. Haut rein, Kau Kakao. So, dann gehen wir mal rein ins Icon Roulette. Liga, genau, Liga Icons. So und dann gehen wir von hier von hinne gehen wir durch, ne? Mal gucken, was haben wir hier? Ukraine gibt es was, ja, Ukraine gibt's, Ungarn gibt's. gibt's weniges. Els? Ist nett, nicht? Els ist nicht. es ist nicht. Als ist nicht. es ist nicht. Das ist schon mal schön. Ungarn ist es auch nett. Tai war nix, ne? Ah. Tschechien ist es auch nett, und dann sind wir da, glaube ich, auch jetzt zu S. Hallo, Monen gibt es bestimmt einen, oder? Akambu? Spanien? Ne, hebe ich auf bis zum Schluss. Slowenien gibt's es keine, gell? Slowakei gibt's. es. Den gibt es bei Slowakei. Slowakei gibt es doch keine Icon. Ah doch, Vidic, oder ist der Slowene? Nee. Ah, Serbien, ja toll. Wir machen Slowakei und Slowakei gibt es gar nicht. Schade. Nicht. Schweiz gibt es auch nicht. Schweden gibt es noch. Schweden ist es auch nett. Gottland, und oh, so talklich. Auch nicht. <lacht> Rumänien, Russland gibt Dann ist es auch nicht. Rumänien, einmal Hatschi, Gesundheit. Nicht. Republik Ireland, in. Nö. Gott sei Dank nicht. Portugal heben wir auf. Paraguay gibt es nicht. Dann nö. Erreicher gibt es nicht nigeria so ein okocha doppelt wäre nicht so nice ne Ah, das ist es aber auch nicht nigeria. der lande heben wir auch mal auf so ein Rullit wird schmecken Guck mal, die frank die, die neukaledonien sieht aus wie frankreich ne gibt es noch das ist es aber auch nicht da auch durch. Nochmal Luft, Wüstli, Banon, Kroatien, Kroatien. Oh, ah, stimmt, Schuker Da, ja, wie Fabi sagen würde, das Sacker. Der alte Sacker. Eine Kamerun gibt Wo? Oh. Ein, immer da auch durch. Der Italien, die eben aber auf Japan, gibt Japan. hat net. Auch nicht. Dann gibt es ah, ein Sien. Nö. Jetzt langsam schipannend. Nun gibt es seit Frankreich heben auf Finnland, ah, Littmannen, Lit. nein, England heben wir auf, elf noch, Et. <lacht> Dänemark gibt es auch, Meichel, ne, Meichel, nö, hier gibt es nix, Unai Alter. Da sind Namen drin, britische Jungferninseln. Die habe ich schon nie in meinem Leben gehört. Ne? <lacht> ne? Belgien. Ficks. Auch Argentinien. Aber das ist auch Top-Nation, die hebe ich auch auf. Top-9, da sind wir doch. Dann gehen wir mal in Argentinien. Oh, eben habe ich schon gedacht, ein Maradona, der hätte geschmeckt, ne? Aber der ist es nicht. England, damit kennen wir uns aus. Das hatten wir? Lampard und Barnes, ne? Ah, ist es auch nicht. Germany. Oh, Gott sei Dank kein Ballack. Oh. Schade. War mal bei Germany, war mal, gell? Ich schwer für Spanien. bin in Spanien. Spanien ist auch nichts. Dann gehen wir mal nach Italien. Ja, ciao, Bella. Ciao, ciao, ciao. Ah, Mann! Ich kann nur dieselben Nationen ziehen. Zweimal England, zweimal Italien. Ich meine, echt sieht er wirklich nett aus. Das stimmt schon, aber ich habe ihn ja schon gespielt. Ich bin nicht so mit dem zurechtgekommen, wenn ich ehrlich bin. Zumal ich ja eigentlich, ich meine, gut ist es, ich kann jetzt im rechten ZM spielen, was ich will, ne? Aber ich würde halt gerne den Tavernier spielen. Wird jetzt nichts mehr. Ja, dann. Dann war es das. Äh?